Das ist der Chef von Tina und Kasper und er hat für die beiden einen Auftrag. Und zwar sollen sie sich um die Beschaffung von Kiefernholz kümmern und zwar das gesamte kommende Jahr planen. Er gibt auch vor, wie viel wir insgesamt benötigen, nämlich 25.000 LFM. Und jetzt kommt das Wichtige, er erwartet, dass die beiden das Ganze optimal machen, also optimal bestellen. Was bedeutet es jetzt, Bestellungen zu optimieren? Es geht hier um die Bestellhäufigkeit. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich bestelle im Januar alles, was ich für das kommende Geschäftsjahr brauche und dann habe ich es da, dann ist gut. Oder ich sage, ich verteile meine Bestellungen regelmäßig in kleinere Einheiten über das gesamte Geschäftsjahr. Ja, ähnliche Überlegungen haben jetzt Tina und Kasper. Tina überlegt nämlich, naja, wir sollten vielleicht monatlich bestellen, das heißt eher kleinere Mengen bestellen und das Ganze eben dann halt zwölfmal im Jahr. Kasper dagegen denkt sich, naja, wir sollten doch eher einmal jährlich bestellen und dann auch gleich die ganze Menge. Und die beiden haben auch jeweils gute Argumente dafür. Kasper stellt folgende Überlegung an, wenn wir Werkstoffe einkaufen, dann muss jeweils für jede Bestellung ein Angebot eingeholt werden, das Angebot muss verglichen werden, dann muss entschieden werden und wenn wir dann bestellt haben und die Ware ankommt, dann muss die Ware überprüft werden, das heißt eine Qualitätskontrolle muss stattfinden, die Menge muss überprüft werden, die Qualität muss überprüft werden, das kostet natürlich Zeit und das ist teuer, das kostet Personal, das heißt für ihn ein Argument möglichst selten zu bestellen. Tina dagegen überlegt folgendes, wenn wir eine große Menge bestellen, dann brauchen wir auch ein großes Lager, das wir möglicherweise gar nicht haben, oder wir müssen eins bauen oder ein zusätzliches mieten, wir bräuchten dann mehr Personal. Das heißt, wenn wir eher öfters bestellen, dafür wenige bestellen, brauchen wir nur ein kleineres Lager, was die Kosten dann senken wird. Das sind jetzt zwei gute Argumente, die sich ja gegenseitig widersprechen. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal Zahlen anschauen und diese Zahlen liegen uns auch vor. Schauen wir uns mal als erstes den Vorschlag vom Kasper an. Und zwar, der sagt ja, wir bestellen alles auf einmal. Das heißt, Bestellmenge wäre 25.000, Bestellhäufigkeit einmal. Wenn ich nur einmal bestelle, habe ich geringe Bestellkosten, die betragen... Die Bestellung 250 Euro, also für Angebot einholen, für die Qualitätskontrolle und die fallen dann auch nur einmal an. Dagegen die Lagerkosten, die scheinen hier recht hoch zu sein, nämlich über 6000 Euro. Klar, wenn ich eine sehr große Menge bestelle, dann habe ich auch das ganze Jahr über eine sehr große Menge im Lager und das führt dann zu entsprechenden Kosten. Gesamtkosten sind dann 6500, das heißt Bestellkosten und Lagerkosten addiert. Tina hatte ja den Vorschlag, das Ganze monatlich zu machen. Das heißt 12 Mal. Wir nehmen die 25.000, geteilt halt durch 12 und dann haben wir eine Bestellmenge in Höhe von 2083. Jede Bestellung verursacht Bestellkosten in Höhe von 250 Euro. Das heißt mal 12 ergibt dann 3.000 Euro Bestellkosten. Das ist natürlich wesentlich höher als beim Vorschlag von Casper. Dafür sind die Lagerkosten geringer. Da wurde ein Wert ermittelt von 520,83. Das liegt natürlich daran, dass wir hier kleinere Mengen bestellen und nie eine besonders große Menge. Das heißt, wir können hier die Lagerbestände gering halten. An Gesamtkosten fallen dann an, 3.520,83. Das ist natürlich wesentlich geringer als beim Vorschlag von Kasper. Das heißt, wir könnten jetzt sagen, der Vorschlag von Tine ist jetzt optimal, zumindest im Vergleich zu dem Vorschlag von Casper. Aber wir haben ja noch nicht die anderen Fälle durchgeführt. Schau, Das heißt, was ist denn, wenn ich jetzt eine Bestellhäufigkeit von 2, 3, 4 und so weiter, von 9, 10, 11 habe? Wir müssen uns hier mal alle Zahlen anschauen. Die Zahlen liegen uns vor, die wurden im Unternehmen ermittelt und wir stellen jetzt fest, wenn sich die Bestellhäufigkeit erhöht, dann erhöhen sich auch die Bestellkosten und die Lagerkosten verringern sich. Das heißt, das Ganze ist gegenläufig und wir müssen jetzt hier in der rechten Spalte schauen, bei den Gesamtkosten, was ist jetzt optimal? Optimal ist das, was am günstigsten ist und das sind hier die 2500 Euro. Das heißt, in unseren Unternehmen bei der Beschaffung von Kiefernholz bei der entsprechenden Menge von 25.000 LFM im Jahr ergibt sich eine optimale Bestellhäufigkeit von 5 bei einer Bestellmenge von 5.000 LFM. Das kann bei einem anderen Unternehmen ganz anders sein, das kann bei einem anderen Werkstoff anders sein, aber in diesem konkreten Fall ist das das Ergebnis. Ja, Kasper und Tina wollen ihr Ergebnis natürlich dem Chef präsentieren und sie erstellen das Ganze dann auch grafisch. Das heißt, sie haben hier ein Diagramm auf der Y-Achse, tragen sie die Kosten ab auf der X-Achse, die Bestellhäufigkeit und dann tragen sie die Bestellkosten ein. Die sind ja bei einer Bestellhäufigkeit von 1 bei 250 und dann steigen die linear an bis auf 3000 Euro wenn wir dann eine Bestellhäufigkeit von 12 haben. Die Lagerkosten dagegen, die sinken, das heißt, da beginnen wir hier bei über 6.000 Euro bei einer Bestellhäufigkeit von 1, bei einer großen Menge, die ins Lager muss, und wenn sich die Bestellhäufigkeit erhöht, dann flacht diese Kurve hier ab. Die optimale Bestellhäufigkeit, die ermittle ich dann durch die Gesamtkosten, das heißt, ich addiere die Lagerkosten und die Bestellkosten. Die Kurve sieht dann folgendermaßen aus und da, wo die Gesamtkosten am geringsten sind, das heißt hier am unteren Ende der Kurve, da ist dann die optimale Bestellhäufigkeit und das ist genau beim Schnittpunkt der Bestellkostenkurve und der Lagerkostenkurve. Ja, Berechnung schön und gut, aber es gibt natürlich in der Praxis noch weitere Dinge dazu zu beachten. Zum einen das Thema Umweltschutz. Höhere Bestellhäufigkeit führt zu mehr Verkehr, zu LKWs, zu Lieferanten, die fahren müssen. Das heißt, die verursachen der Abgase. Auf der anderen Seite, wenn ich ein großes Lager habe, verursacht das auch mehr Stromkosten. Dann die Frage Mengenrabatt. Das heißt, wenn ich dich große Mengen bestelle, könnte ich ja beim Lieferanten einen Rabatt aushandeln, beziehungsweise den Mengenrabatt überhaupt erst den Anspruch nehmen. Dann ist auch wichtig der Bestellzeitpunkt, das heißt im Sommer zum Beispiel sind die Werkstoffe häufig günstiger als im Winter. Dann eiserne Reserve, es ist natürlich schon sinnvoll immer auch eine gewisse Reserve auf Lager zu haben, wenn besonders viele Aufträge zum Beispiel rauskommen. Und das Letzte könnte ich vielleicht auf das Lager ganz verzichten, das heißt könnte ich immer dann bestellen, wenn ich es auch brauche. Diese Just-in-Time-Lieferung wird auch häufig in Unternehmen eingesetzt.